Ja und ich weiß, wo wir den prüfenden Gemeinschaftsraum finden. Falls wir wieder in der Nähe sind. Ich zeige ich euch das mal. Könnte sein, dass wir auch dem Weg dorthin sind. Bin mir nicht ganz sicher. Wo ähm. sind wir hier gelandet? Oh. Und so noch Okay. Geht dort hoch wir rufen noch gemeinschaftsraum der war glaube ich hier in der nähe dann ganz es genau hier nämlich alles nicht, mich nicht alles täuscht ja hier da mal die da mal die fette dame Porträt der fetten Dame. Dieses Porträt einer Dame bewacht den nur Gemeinschaftsraum. Fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort. Sie und ihre Freundin Violette sind dafür bekannt, dass sie zwischen den Porträts umherwandeln und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen und Gemeinschaftsraum haben wir bloß noch kein Reveille und Dings. Da kommt man als Hufflepuff leider nicht rein. Ich glaube, die spricht doch nicht mit mir. Das haben wir alle Gemeinschaftsräume von außen schon mal gesehen. Hausmeister. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Oh, danke. Je weniger ich von diesen Statuen sehe, desto besser. Schauen Sie sich nach weiteren um und ich bringe Ihnen mehr über alle Humore bei. Wo sollte ich nach mehr Demigai-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Das ist ja das Gruselige. Hier im Schloss, in Hogsmeade und, ob sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern. Das oh, ist eine sehr präzise Einiger ist wirklich gründlich. Er hält mich jetzt schon eine Ewigkeit von all meinen Verpflichtungen ab. Ich schaue mich weiter nach demi statuen um und bringe ihnen noch mehr Monde. Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Das ist ja nicht das Ding. Ach, eine demi haben wir schon zugegeben. Schauen wir uns mal hier in Hogwarts um. Hier noch einen, welche wir finden. Auch Smith habe ich einen... Wesen rennen, eigenes, okay. Und Smith habe ich schon einen gefunden. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch welche finden. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Katze. Clever? <lacht> Wie beleidigend. Gut, ein Genie zu Aber ich werde es mal durchgehen lassen. Der Desillusionierungszauber ist klasse. Ich Wir haben hier der gerade der keinen der Unterricht, deswegen laufe ich hier... Ein rum. Was ist, wenn das so bleibt? Was? Sei nicht albern, das lässt in ein paar Stunden nach, glaube ich. Genau. Den Geismund haben wir nicht. aber haben eine Kiste. das Geld. Hier ist die Büste von Ravenclaw. Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste befindet sich im Mond Ravenclaw-Turm. weil das ist nicht wo wir in Ravenclaw. Also bärtige Mann ist nicht wo wir in Ravenclaw. Ich habe den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Eine Kiste, die man nie erreichen werden. Hinter der Tür des Gemeinschaftsraums. Ich glaube, es gibt auch keine Quest, in der wir irgendwie. Ich meine, mit Sebastian haben wir schon mehrfach Quests gemacht. Das ist irgendwie. Dass sich einer von denen. einer von denen uns mal in seinen Gemeinschaftsraum lässt das ist glaube ich eine ausweglose Sache. So bewusst nach die demi suchen. Ist ein bisschen schwierig. Reveglio. Die findet man eher zufällig. Irgendwas ging jetzt hier aber. Hier sind wir mit Zaubertrank unterricht. Warum auch noch nie? Hallo Ein bisschen Schloss erkunden. Ein ganzes Gebiet freigeschaltet. Ja, Alhumora also wäre mal schon eine tolle Sache. Und oh, hier haben wir doch das Lumos. Muss irgendwo eine Matte für oben sein. Noch ein Rätsel. Ah, hier ist eine Matte. Ich glaube nicht, dass die für hier ist. Ist eher für den die Sache am Turm. Ah doch. 55 Euro, war ja. Rüstungsbett zu voll. Da muss ich mal wieder verkaufen. der unterschied sind die kurdeln hier das sieht ja fast das sieht ja noch besser aus franz hausschale Hausschale, schade klassenbesten ja dann nehme ich die nur eine und wenn das der schade klassenbesten ist <lacht> Zu verstärken ein treffer gegen einen gegner der mit Kuzo verflucht wurde ist ein geschoss frei dass ein gegner mehr verflucht okay das ist das ist logisch aber eingeschaltet hey, Jetzt mal wieder gegen Spinnkämpfer. Spinnenkämpfer. Sonst gibt's hier nichts mehr. Eine Erklärung zum Statuen. Hallo, Homora. Die Gäste, die sehe ich auch, gerade keiner. Das war hier ist, dass der jetzt rausgekommen, wo wir reingekommen sind. Reveglio. Also hier sieht gerade nichts. Ich gehe mal nach Hogsmeade, dem uh, ich sehe dort irgendwie in dem Nach Na sag sagt ich doch Wo so, kann ich vielleicht mal... Oh ja! Typogreif nach. Oh, ist nicht. Ich glaube das ist sogar der den man den man als vorbestimmter nee, das bekommt. Erstmal der schwarze sich dein Mond. Immer landen bitte. Wie ich Amit kenne, das Mut, war ein schon mal hier Ach Achso, ja, nee. Das mal. Muss nicht sein. Ja, das wird der... Vorbesteller-Bonus. Im sein. Was man zusätzlich zum Weißen hat. Das passt ja wohl besser zu meinen schwarzen Klamotten. Hier müssen wir mal runter. Wenn der auch Smith dürfen wir nicht reinfliegen. Schwarzsex auf dem schwarzen Nippogreif. Genau so. Manchmal führen Na. alle Wege nach Hogsmead. So, die Das ist eine Truhe? Natürlich. Wird mal verkaufen gehen. Oh, ein zu Zuninder. Das hätte zu meinem roten Outfit gepasst. Mhm. Hat auch was Langsam. Langsam kommen hier die Klamotten, die... 61 Verteidigung hat, ja. Ansonsten kommen hier Dinge, die, die gut aussehen. Hat auch was. Zu verkaufen. Kerdivens gefährliche Kesse. Diese wackelige Stapelkäse Kesse von Laden wirbt für die Waren darin. Es ist übrigens nicht ratsam, Kesse die auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, aber hilft nicht unbedingt beim Brauenwückens oder Zauberteinte. Das ist ein Schloss. Ich würde jetzt mal als erstes zu dem, zu dem Kleidungshändler gehen. Ja, mal gucken, ob ich da der Sonntagswaren-Tru. Wie hieß der? Ich glaube, Sonntagsladung, wie hieß der? So, da haben wir unser Zeug verkaufen können. Wir stehen beinahe davor. Ja, hier in Hoxmeet ist ein bisschen auf... Post-Office. Ah ja ja, Besenknitz Sonntagsstart. Das 1750 gegründete Geschäft mit Filialen in Paris, London und Osnid bietet eine Vielzahl von Zauberkleidung und Accessoires. Mit Augustus Hill und seinen Mitarbeitern Otto Dibble sind alle Kunden gerne behilflich und genießen dabei insbesondere die Herausforderung weniger modebewusster Zauberer. Oh, 15 von 15. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen ein Part nehmen. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Und zu Linder. Ich muss Geld sparen. Kann ich nicht kaufen. Würde ich gern, aber... Ich brauche diesen verdammten Tisch. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Allerdings. Ich muss leider erst... ich muss... ich muss passen. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Ich verkaufe. Kriegen wir die 3000 schon zusammen? Ja, scheint so. Oh cool. könnten uns nur noch eins verkaufen, können wir uns das noch leisten. Sie werden nicht enttäuscht sein, das ist Besenknechts Versprechen. Der rote sieht zwar auch gut aus, aber. Na ja, ich weiß nicht. Wird <lacht> wahrscheinlich eher den. Ich habe gehört, dass unsere Clementine sie in ihre Schmetterlingsgeschichten reingezogen hat. Ungewöhnliches Mädchen. Ein demigeres Mond. Findet man eher durch Zufälle. Hallo, kommen Sie rein und sehen Sie sich um und nichts mit klebrigen Fingern anfassen. Wird wahrscheinlich eher den Hexenhut wieder anziehen. Revelio, Ein Ziemlichgeistmond hier irgendwo. rein. Und jetzt ist eine Zeitfrist. Oh, meine Biscuits. Ja, da können wir uns später um. eine side gesehen also die side dort die biscuit jetzt sollten wir uns aber erstmal. es wird hier schon wieder tag das heißt mir die mit erstmal unten ist auch erstmal nicht katze Könnt ihr ja, gut, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ein Demigeis. Ja, gut, dass es Tag geworden ist. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr den Hut hier besser findet, oder den Hexenhut. Reveglio. Was wahrscheinlich keine Auswirkungen hat. Mir, ja, wo denn? Sie ich hier keinen... dass das war erstmal nicht aufknacken können sie kennt mich wusste sind die Schuften? lassen sie mich wissen falls sie nach etwas bestimmtem suchen ich habe vor, viel Schauen Geld wir auszugeben. Mal dran, was wir haben. Zauberanweisung, Pflanztisch mit zwei großen Töpfen. Wir brauchen die großen Töpfe. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ja. würde ich mal sagen, ab nach Hogwarts. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? auch in den Raum der Wünsche. Dann können wir mal die Schulaufgabe für Professor Garnick beenden, um einem neuen Zauber zu lernen. Das Flussgras anpflanzen, so folgt uns schon lange. Quests kriegen wir auch noch irgendwann hin. Auf jeden Fall, ich würde mich jetzt erstmal den Schulaufgaben widmen. Die Nebenquests dann irgendwann anders machen. Weil die Nebenquests, die können warten. Die Schulaufgaben würde ich... Ich würde gerne die Schulaufgaben beendet haben. Bevor wir zur zweiten Prüfung aufbrechen zur Hauptquest, weil wir dann dann wahrscheinlich nach dem nach der Hauptquest ich peilte die alle drei hier erstmal. Okay, der hat die meisten Stats. Äh, Endlich mal das aussehen ich meine wir behalten die sowieso das sieht doch deutlich besser aus, finde ich zumindest was soll wir mit diesen Statuen machen, weiß ich auch noch nicht ganz ID. So. Was wird jetzt? Ich wollte hier mal Aufträge. Die Puls auf den Gegner müssen wir auch noch mal. Professor Ohnei. Das ist doch die Wahrseignerin, die mich erst täuscht. Die Mutter von unserer Freundin hier. Um sich da bekannt zu da müssen wir auch wieder Geld für sammeln. Wie kehre zum gar nicht zurück? Das Spiel willst du mich verarschen? Ich habe mich jetzt extra einen großen... Tisch besorgt, damit wir hier die anpflanzen können. Das hieß, die kannst du nur... Du musst jetzt anpflanzen und... Du musst anpflanzen und ernten. Ja gut, ich meine... Dann werden es auch gebrauchen können.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 Ich schaue mich weiter nach Demigas-Statuen um und bringe ihnen noch mehr Monde. Wir ich muss sie für außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Wie viel haben wir jetzt? Zwei von neun. Ja, wenn wir unterwegs, mal nachts unterwegs sind, dann welche finden. Können wir die mitnehmen, aber... Naja. Bewusst danach suchen, das wird nix. Barufio Porträt. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Barufio abgebildet, der durchs sein Gehirn-Elixir berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen, fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Oh je. Für Muschler und Listler nicht so gut. Hi, Peeves. Hier sieht man, ist übrigens der direkte Weg zur, zum Gemeinschaftsraum. Wenn man hier einfach da, wo der Hausmeister steht, den Gang lang geht. Katze. Ich muss hier die Katze streicheln. Geht erstmal erstmal ein raum der wünsche bevor wir zu, wo wir zu gar nicht gehen die zeit halt runter wenn wir hier runter gehen kommen wir zum haffe gemeinschaftsraum. glaube ich doch oder müsste ja das ist der gemeinschaftsraum die Treppe zum Gemeinschaftsraum. So gut ist eigentlich der. Raum der Wünsche. Mache ich mal eine schnelle Reise. Ich meine, dass wir die Dimigeisten im das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Alumora und das einfache Alumora können wir können wir schon große Töpfe. Wo stellen wir das denn hin? Wo stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Wo ist da eigentlich nicht hinwürz? Das auch nicht wirklich hin. Bin das mal hier rüber? Zauber. Der okay, Gutsche passt hier besser rein. Plus 14 Minuten, okay. Gehen wir schon mal das andere ab. Vielleicht zwei anpflanzen. Spelliamus ausgerüstet Ah, den Tank haben wir jetzt angesetzt Vielleicht den nächsten Die Diptank haben wir gebrauchen Platzen wir das mal lieber an der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Okay, ich das eine aktuelle Trabender. Verstärken. Wir haben keine Zeit, die Tiere zu streicheln und zu füttern. Das müssen wir später machen.